Wir haben zwei wichtige Bereiche in der Holding, die wir verfolgen: Einerseits die saubere und gepflegte Stadt und andererseits die Mobilität. Mit dieser gebrändeten Straßenbahn für Servus Abfall haben wir, glaube ich, eine gute Symbiose gefunden. Ich freue mich, dass die heute in Betrieb geht. Ich wünsche viel Erfolg und viele Fahrgäste und natürlich viel Pflege und Gestaltung für die Stadt. Ich freue mich heute sehr dabei zu sein, wie die neue Servus-Straßenbahn sozusagen eingeführt wurde hier in Graz, die aufmerksam macht auf diese gemeinsame Gesellschaft zwischen Saubermacher und der Graz Holding und auch die Grazer animieren sollten ihren Abfall zu trennen. Ich möchte alle dazu auffordern und freue mich sehr für eine ökologische Abfallwirtschaft in der Stadt Graz. Ich freue mich sehr über diese Kooperation zwischen Holding Graz Linien und Servus Abfall weil ja, beide Unternehmen das gleiche Ziel, die gleiche Mission verfolgen, Graz und Graz-Umgebung ein Stück weit lebenswerter zu machen, gemeinsam den richtigen Weg, einen nachhaltigen Weg in die Zukunft zu gehen. Wir ja, als Servus Abfall, der Nahentsorger der Stadt Graz und für die Gemeinden in Graz-Umgebung, möchten äh, mit der Werbung auf der Graz-Straßenbahn darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Abfalltrennung, die richtige Abfallentsorgung für das Klima ist und deswegen haben wir uns entschlossen, diese Maßnahme zu setzen,